Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fight 3. Heute mit dabei ist der Gamma12 aka Bauer. Jo, servus. Und <lacht> bin schon sehr aufgeregt und ich hoffe, es wird was. Ja, wir sind echt übel aufgeregt. Jupp. <lacht> Alter, ich hab jetzt richtig Bock. Pass also einfach losrennen, so nach hinten, in um die Richtung, wo wir ausgemacht haben und dann einfach. Nicht direkt den ersten Baum, sondern so ein bisschen, ganz bisschen durchrennen. Damit die ersten, also wenn da welche sind, dass die uns nicht direkt sehen. Perfekt, ja. Jetzt zu den dann Start. Dann direkt auf Steinschwert. Also ja, schauen. wir müssen auch aufpassen oh. wegen ähm, Tieren. Lass erst ein Schwert holen und dann direkt essen. Ja. Also zwar sind hinter uns... uns Lass, Lass bisschen nach rechts, links sind direkt welche. Ja, und genau wegkommen. hinter uns sind auch welche. Die was aber war eher nach links gehen. Das heißt also rechts sind keine. Ja, eben meine ich ja. Ja. Okay, jetzt nicht so viele sprinten. Oh, oh, Aber ja. links von uns sind viele. Also, es ist ein, ist ein Zweier Team. Ja. Lass hier doch ein bisschen laufen. Ich hab keinen Bock, dass die direkt aufgehen. Ja. <lacht> <lacht> okay, lass hier abbauen. Ey, das sind so richtig geile Bäume. Wirklich. Ja. Wer wir will craften? Du? Mach du die Werkbank. schon mal. Okay. Ich baue weiter ab. Boah, ich kann nicht mehr craften, schau. Ich bin du so aufgeregt wieder. <lacht> ich glaube dir auch ein bisschen Holz. Okay. Aber ah, du hast früh schon. Ich mach kurz eine Spitzhacke. Ich dropp dir hier noch eine Axt, bau du schon mal ein bisschen Holz ab. Ja. Weil Holz ist richtig wichtig. Du willst echt da bleiben? Okay. Ja, ich baue noch kurz Stein ab, das, damit wir direkt Steinschwerter haben. Ja. Falls ich. Also ich hab's schon. Steinbicke. Steinschwer. Ah, das Holzschwert habe ich schon, als wenn wir kommt. Okay, perfekt. Shit, ich habe keins gemacht. Ja. Warte, 3 und 4, 7. Okay, warte mal. Komm mal kurz zu dir. Wo bist du? Unter der Erde. Ah da. Hm. Ich halt einfach ausschau, weil mehr kann ich gerade eh nicht tun. Perfekt. Ich glaub wenn wer kommt, dann passt. Ich hab kein Holz. Warte, kann ich kann dir was geben. Gib dir auf die Hälfte daher. Hm. Ja, die kommt hin. Ich gebe dir mal die wieder. Da. Dann kann ich dir hier noch dabei gehen. selber noch. Und ich habe direkt den Ofen. Perfekt. Perfekt. Alles, was man braucht. Ja. Lass dann dahinter laufen und auf Tiere gehen. Ja. Der hier links ist Sand. Vielleicht ist da auch Zucker war. Das wäre perfekt. Zucker Das wäre richtig perfekt, Wirklich. Hier sind Schafe, die droppen äh, Sch äh, Fleisch, mhm. weil eigentlich droppen die in 17 7 nichts. Boah, die Bäume sind ja echt richtig gut. Ja, wirklich. Es schaut fast wie so ein Märchenwald aus. Achtung, wir können uns auch gegenseitig schlagen. Stimmt, dann könnten wir uns uh, speeden und so auch. Da hinten ist wieder Sand und hier ist auch eine Kuh, also. Scheiße, oder? Ist na. Oh ja, da siehst du die ganze Zeit überall wo kann ich sagen. Wir können theoretisch auch äh, direkt mit Holz braten. Stimmt, ja. Bis jetzt finde ich es interessant, dass nur Full. Zuckerrohr, Freistück. Wirklich? Geil. Yeah. Hier ist so eine freie Fläche, das ist nicht so. Wie bist denn du hin? Okay. Warte, ich nehme noch ein bisschen Sand mit. Für ja. Zuckerrohr anbauen. Werden wir fahren. Ja, muss man das auf Sand anziehen? Nee, Erde geht auch. Okay. Aber. Ja. Ich werfe automatisch irgendwie immer meine Erde weg. Okay. Und, bevor wir dann das nicht anbauen können. Mhm. Da hast du ganz viele Kühe, lass die noch mit und dann mal braten. Gott sei Dank finden wir ziemlich viele Tiere. Ja. Hier gibt es echt viele. Sind so noch mehr. Da riecht die ja. Links ist auch nochmal. Aber ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollen. Hm, mm, kennt man schon, oder? Jetzt wird es halt langsam. Ja, links sind halt welche gehen mal rohes essen, gell? Ja. Full ist voll. Okay. Ich hab 4 Zuckerrohr. Ich hab noch gar keins. Bühne auch mit dem für Federn. Ja. Hä, ist noch gar keiner gestorben, oder? Doch, ganz am Anfang. Der Zombie spielt, der hat einen Kill, oder ist gestorben, bin mir nicht sicher. Oder der Zombie zockt. Okay. Ja, lass es dann braten. ich Ja. Wollen wir dann eigentlich schon in der Höhle eine, oder? Äh, ja. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen auf die Seite rennen oder, oder wollen wir hier bleiben? Bisschen weiter kennt man schon Rennen, wenn das Ja, ich weiß nicht, wie weit das noch geht. Ich habe 41 Fleisch, das reicht das. Ja, mehr als ihr 17. Das reicht, denke ich, auch. Ja. Da ist Zucker, oder? Ja, perfekt. Dann haben wir schon mal zwei Bücher safe. Ja. Da brennt der Wald ja, da Da oben ist eine Insel, da ist doch Loot. Hä, hey, das geht noch hin? Wollen wir da hin? Ja, ich weiß nicht, angeblich sind da cool Items, aber vielleicht... Oha, direkt in der ersten Folge. <lacht> wahrscheinlich, ach du hast eine oh, Insel. Warte, wir dürfen uns nicht verlieren. Ich hab dich schon oh, Slash SC kann man glaube ich die... Die kurz. Ja. Kann man eigentlich ein Scoreboard anzeigen? Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Ja, klar. Okay. Schauen wir dann. Ups Da sind noch Schweine Und da oben ist echt die fliegende Insel Ich seh' die gerade noch nicht einmal Ja ich hab' meine ab. Die ist direkt über uns oh, die ist so weit oben Ach so Siehst du die nicht? Ah ja jetzt. Ich fix. So weit die auf? ist auf, ey. Oh, Alter, du Wollen musst Wollen wir da echt noch Sie <lacht> Ich weiß noch, so viele Blöcke haben noch gar nicht Na lass noch nicht. No. lass' noch nicht Aber lass halt hier in der Nähe In der Höhle ja, stimmt. Ja, aber stimmt. wenn andere das halt sehen, wir sind direkt an der Bohr. Da ist die Bohr schon. Achtung, nicht sterben. Ja. <lacht> Holy oh, shit. das wird na. <lacht> ja, okay. Da kennt man aber oben, eigentlich. Ja, das Problem ist halt, wenn andere die sehen, daher hergehen und hin? <lacht> Geil kommt Kommt alles von hinten und bringt uns einfach um. Ja. Kohle ist immer wichtig, ja. Ich fahr mal weiter oben. Ja, ich stelle mal hier den Ofen her. Hier ja. So, hier Fleisch rein. Dann mache ich mir noch eine Steinaxt. Okay. Und ich hole mir noch ein bisschen Holz. Weil nicht, dass wir dann farmen und dann kein Holz haben. Hm, stimmt, so verholt habe so ich ja nicht. Zombie. Das ist nicht so. Wir spielen auf schwer, gell? Ja, man kriegt ja. richtig viel Hunger und auch viel Schaden. Wow. Ups. Oha, da hinten ist dieses Biom, wie heißt. Ähm. Schleimbiom. Da gibt's richtig viel Zuckerrohr. Okay, ja. Da hinten ist halt auch Zuckerrohr. Willst du mit hin? Also soll ich Zuckerrohr? Also, meinst du blitzen? Ja, ich weiß nicht. Ja, ist halt direkt ein paar Blöcke von mir weg. Ja, okay. Ich bleib da unten, ich hoffe, es kommt zu ja. vorne. Also, ich habe jetzt 16 Loks. Das sind ein Stack. Ja. Holz, das reicht, denke ich. Boah, perfekt, wenn wir viele Bücher haben sehr perfekt. Machen wir mal ein Eisenschwert. Ja. Jetzt überlegt, eine Spitzhacke machen, aber irgendwie, wenn wer kommt, bringt mir die Spitzhacke nicht so viel. Ja. Boah, hier ist so viel Zuckerrohr, das, <lacht> das ist ja abnormal. Das ist schon mal gut für uns auf jeden Fall. Ja, ich will halt jetzt nicht auf die Oh, jetzt habe ich Blöcke platziert. Scheiße, oder? Ich mache mal direkt falsch was was sonst. Also, ich denke, ich mache mir jetzt auf den Rückweg. Die Ordnung ist hier. Ich habe eingebratenes Fleisch gegessen und jetzt schon wieder hoch. Also man kriegt schon gut ähm, Balken abgezogen. Ja. Yeah. Da darf man eigentlich Schneebälle verwenden. Hier ist noch eine Insel. Die ist nicht so hoch. Aber mit. Da können wir uns dann mal, wenn wir das nächste Mal um die äh, hochgehen, da können wir hoch. Also das ist der Insel. Ja. Der. Müssen wir auch mal schauen, wie wir das machen, ähm, die nächsten Folgen aufzunehmen, weil wir. Ich bin jetzt wieder an der an der Schlucht. Ja, ich bin unten. Ich hab noch gar nicht ganz so viel gemacht. Okay. Oh, 17 gebratenes Fleisch. Wie wundert es so wenig Leute sterben? Der Chat, Alter. <lacht> Hast du alle so viel Chat noch? Ja, weißt du nicht, oder? Sind schon bis zur Border gelaufen und haben keinen Stress mehr oder so Ich habe 22 Zuckerrohr. Perfekt, ja. Ich hätte nicht erwartet, dass wir es so finden eigentlich, weil. Ja, bis jetzt okay. läuft es echt gut. Mhm. Bei Fight habe ich es uns eh immer weniger gefunden. Jetzt, jetzt müssen wir noch Glück mit den Dias haben. Stimmt, ja. Aber die, die Schlucht geht irgendwie vor weit, das ist das Problem. Nicht weit? Nee, mir kommt nicht vor. Oh. Weil, wollen wir eigentlich jetzt schon Ovikram irgendwo, oder? nee lass es in der Höhle, ich glaube yeah. Ja, ich nehm doch mal wieder alles mit Ja, ich baue noch ein bisschen Kohle ab Ja yeah. Schau noch die anderen Seiten bis zum Ende, da bin ich mir ganz sicher, ob ich da schon war also sonst sieht eigentlich schon aus, oder? Ähm Ja Okay, das ist nicht schlecht Eis ist noch da Das sind Gegner! Oh weiße! Die haben Eisen equip! Nein! Oh oh! Oh Das ist jetzt nicht ernst! Hallo. Da Echt? oben, Achtung! Achtung! Och nein, lass wegbauen! Wegbauen? Ja, ja keine Ahnung! Ja passt! Hilft dir nix. Och man, das gibt's jetzt nicht. Ich baue mir Kerzen gerade oben. Die haben halt schon Eisen-Equipment. Haben die eisen Bruster? Ja! Oh oh. Wir müssen jetzt die Folge überleben, damit wir die nächste. <lacht> ja. Das wird scheiße gerade. Sind die hinter uns, weißt du was? Mhm, die sind auch nicht runtergegangen. Doch, doch, die gehen runter. Okay. Nein! <lacht> Ey, das Schwede, weiß, wie weißt du, wie lang es noch geht? Angeblich zwei Minuten. Hoffentlich. Ich glaube, es kann man leften, wenn... Ne, wir schnell. werden automatisch gekickt. Alter, ich hoffe, ich brauche noch Eis eisen dann kann ich mir eisen rüstungsstar wenigstens machen. Achtung! Was denn? Hast du dich nach unten gebaut? Oh, ja. ja. Warte, ich muss zu schnell weiter. Ich habe den da direkt an dem Eingang gesehen. Bei Soll ich mich nach oben bauen? Ich baue mich nach unten. Der geht nach unten, der geht nach unten zu dir. Na, warum zu mir? Alter, bitte, wenn wir jetzt schnell gekickt. Digga. <lacht> ich hab gerade mit Eis zugebaut, das kann sogar mal Glick sein unaufsichtlich. Weil man nicht sieht, wo ich, ich hab bin. Ich habe mich nach oben gebaut jetzt. Okay. Oder ich baue mich gerade noch nach oben. Ich wenigstens wenigstens der Brust an. Ich hoffe, ich hab's es anzusagen. ich traue mich nicht. Einstinden. Ich hab gar nichts. Ah ja, stimmt. Okay, ich bin oben an der Oberfläche, was soll ich... Du bist ganz oben schon? Ja, ja Alter oh, hey, da war's. Ich kann ja jetzt nicht weglaufen oder wir tre treffen uns doch mal Ich hoffe ich stirb nicht, ich würde ich nicht allein lassen Was soll ich machen? Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwo Alter, ich habe jetzt gar keine Ahnung <lacht> Ich bleibe <lacht> ja, jetzt richtig. eingebaut Ja okay Ey, <lacht> ich will die Folge auf überlegen. überleben ja, Die können mich ja nicht finden, wenn ich unter der Erde bin Und mich mit Erde eingebaut habe, können die mich eigentlich nicht finden Eigentlich nicht, ne? Ich kennt. Nein, das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwas craften anfange, dann muss ich unsneaken, das ist mein großes Problem Ja, aber das Problem ist halt, dass die dich immer verfolgen können durch den Gang, du musst auch an die Erde, in Erde einbauen Weil yeah. sonst, durch können die dich halt fährt. Ja, ich hab einmal unabsichtlich Eisen platziert, also da wissen Ja, das Sie... ist perfekt Ja Aber es ist halt auch auffällig, weil das ist das einzige Eisen Ich auch Markees oder so, wenn du das hast. Ja, das Problem ist, ich bin jetzt wieder unsneakt Wegen. Oh, bau dich nach oben Ich Alter. seh die halt auch nicht Ich hab keinen Plan, was ist dann, die Hörsa nicht erbauen und so Ja, nice! Aber was, wenn die in der Nähe sind, würden wir dann nicht... Ja, schauen wir mal, ich hoffe. 30 Sekunden <lacht> Na, wir sind dann Nein! Da Nein. <lacht> alles sind gekickt, man, nur Birne Soll ich weglaufen? Ich weiß nicht, was ich mache, sorry, mir jetzt in eine Richtung, aber das ist anders. Bau so dich nach oben, bau dich nach oben. Echt? Okay, aber das Problem ist, meine eine Spitzhack ist schon gleich hin. Ich will halt jetzt nicht mich ausloggen lassen. Ich warte noch kurz auf dich, bis du sagst, dass du hier bist. Ja, ich baue mich dann Kerzen gerade bergauf, okay. Ja, mach und, hab ich auch gemacht. Und dann laufen wir einfach weg, oder wie? Ja, so Mal. weit bis wir gekickt werden. Okay. Ey, das steht im Gott kein Plan, wo ich bin. Boah, was ist das? Dass die direkt bei uns gibt's? Und dass der schon Full Iron hat? Mm, keine Ahnung. Oder oh, es war der Skin auf jeden Fall. Ja, bin weg. Echt? Ja, die Aufnahmezeit ist aufgebracht. Ja, ich nicht. Du nicht, dann lauf auf jeden ich weg. <lacht> Ja, ich wurde gekickt. Okay, passt perfekt. Boah. <lacht> ja. Alter, Nervenkitzel pur. Erste Folge. <lacht> jo. Boah, ich hatte gerade richtig Angst, als ich die... Eben hab ich nicht gedacht, dass ihr als erstes kickt wär. Ja, das ist echt komisch gewesen. Aber du hast dich unterirdisch ganz weit weggebaut, ja. Wenn euch die erste Runde mit Gamma und mir gefallen hat, gebt Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, Versteht ihr nichts mehr verpassen wollt und schaut auch bei ihm vorbei.